Welche Jobs oder Karrieren stehen einem mit unserem Bachelor offen? Worauf sollten sich Absolventen heute einstellen? Was erwartet sie am Arbeitsmarkt? Also Jobs stehen einem eigentlich so gut wie alle offen. Wir beide haben technische Betriebswirtschaft oder Automobilindustrie mit dem Fokus auf Automobilindustrie studiert. Und ja, hier gerade im Großraum Esslingen oder Stuttgart sind ja relativ viele Firmen angesiedelt in dem Bereich. Also Zulieferer wie Bosch oder Hersteller wie Porsche und Daimler. Die meisten meiner ehemaligen Kommilitonen arbeiten tatsächlich auch in dem Bereich. Oder zumindest jeder hat mal ein Praktikum, Werkstatt oder ähnliches gemacht. Und dann stehen einem die Türen sowieso offen danach, wenn man mit einem Fuß schon in der Firma steht. Und beliebte Bereiche sind tatsächlich der Einkauf, Supply Chain, in dem Bereich sind auch relativ viele unterwegs, im Vertrieb oder im Marketing. Einige haben es auch in die Beratung geschafft, aber die meisten sind tatsächlich dann bei, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, bei Daimler, Porsche oder Bosch irgendwo untergekommen. Bietet sich einfach an in dem Umfeld hier. Und auch sehr erfolgreich untergekommen. Ja, auf jeden ich bin Fall. Sehr glücklich hin. und erfolgreich untergekommen. Und bei den Bewerbungen, vielleicht war es damals noch anders, als wir studiert haben, aber jetzt über Start-up arbeiten wir sehr viel mit Personalabteilungen zusammen und auch generell beschäftigen uns mit dem Bereich und der Fachkräftemangel als auch der, der Need der Firmen, neue Leute einzustellen ist so enorm hoch, dass ihr auf gar keinen Fall euch Sorgen machen müsst, einen Job nicht zu bekommen, vor allem nicht hier im, im Neckarraum. Also die, die, das Angebot ist riesengroß und die Nachfrage von wirklich guten Studierten ist viel zu gering. Das heißt, da ist auf jeden Fall ein sehr großer Need da und ihr findet auf jeden Fall super schnell und super, einen super guten Job auch, auch in namhaften Unternehmen mit Sicherheit. Wir kommen tatsächlich von, von einer Messe äh, vor zwei Tagen. Äh, da haben sich relativ viele Personale und aus dem Bereich HR getümmelt. Und ja, da hat sich genau das bestätigt, was Robin gerade gesagt hat. Also es wird Händeringen gesucht nach Akademikern, äh, gerade in dem Bereich, äh, wo wir auch studiert haben. Deswegen ja, macht euch dahingehend keine Sorgen. Ihr könnt euch gefasst machen, da auf jeden Fall was zu finden. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.